Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich eine Nachhaltigkeitsanalyse für die Winterthur Musikfestwoche gemacht und dort unter anderem eine Ökobilanzierung gemacht und auch im sozialen und wirtschaftlichen Bereich geschaut, wo wir als Festival nachhaltiger werden können. Ich habe alle drei Dimensionen analysiert und mir Massnahmen überlegt und einen Aktionsplan zusammengefasst, um aufzuzeigen, wie das Festival sich nachhaltiger entwickeln kann. Der Auktionsplan umfasst mehr als 70 Massnahmen, die eine schneller umsetzbar, die anderen aufwendiger und vielleicht auch zeit- oder kostspieliger. Und dementsprechend haben wir uns überlegen, wie wir die Massnahmen priorisieren und was können wir das ja schon umsetzen. Im Bereich Mobilität haben wir das ja zum ersten Mal geschrieben, dass wir 50% der Zugkosten übernehmen, wenn eine Band dafür aufs Flugzeug oder Auto verzichtet, um so einen Anreiz zu schaffen, dass Bands umweltfreundlicher anreisen. Nach der Mobilität ist Gastronomie ein großer Hebel in unserem Fussabdruck. Und dementsprechend haben wir dort geschaut, wie wir Vegimenüs attraktiver gestalten können, indem wir sie oben auflisten und auch den Preis anpassen, um so eine Anreiz setzen, um den Fleischkonsum zu reduzieren. Im sozialen Bereich haben wir ein grosses Potenzial, um unsere Leute zu sensibilisieren. Aus diesem Grund haben wir das ja zum allerersten Mal das Konzert von Phenomen and the Crucialist in die Gebärdensprache Wir haben zum ersten Mal ein Awareness-Konzept auf die Beine und haben ein Awareness-Team auf Platz, das patrouilliert und diverse Maßnahmen, wo man eine Grenzüberschreitung melden kann und so auch Hilfe bekommen Und wir haben mit Inklusionsexperten einen Rundgang gemacht über unser Festival gelandet, um zu schauen, wo wir noch in die Flecken, die noch Barrieren und wie können wir unser Festival zugänglicher gestalten. Die Unterstützung des Sustainable Impact Programm hat eigentlich erst ermöglicht, dass ich überhaupt die Ökobilanzierung im Rahmen von Bachelor Bachelorarbeit noch machen konnte. Es hätte zum einen finanzielle und zum einen Ressourcentechnische Gründe nicht gelangen und dank der Förderung konnte ich das machen. Mit der Umsetzung des Aktionsplans werden wir als Festival nachhaltiger werden. Wir erhoffen uns dort, zum einen dort die Maßnahmen CO2-Emissionen einzusparen, als Festival zugänglicher zu werden und Barrieren abzuschaffen und unser Potenzial zur Sensibilisierung zu nutzen.